Hat der Emil schon jemals am System gezweifelt? Der Emil ist ein sehr wachsamer Geist, der immer genau das Für und wieder abwägt. Also wäre er bei einer Revolution mit dabei? Der Emil ist mehr der meditative Typ. In der Ruhe liegt die Kraft. Hast du ein Rübenfeld auf deinem Balkon angelegt? überfällt was meinst? Naja, kann auch Ehreflager sein. Aber, das ist für die Demonstration, hast du das noch nicht gehört? Wir sind auf der Straße tagtäglich! Revolution! Was, da bist du auch dabei? Ja natürlich, ist ja die erste Bürgerpflicht. Also du bist gegen das Impfen und gegen die Corona-Maßnahmen. Aber, da geht es ja um Selbstbestimmung und Freiheit! Wir fordern das bedingungslose Grundeinkommen für alle, damit wir selbstbestimmt in Freiheit leben können! Hoi, hoi, hoi! So schaut's aus. Du selber bist aber schon geimpft. Ja, natürlich, dreimal, ich will nicht sterben. Und trotzdem gehst du mit Nazis spazieren. Aber ich gehe mit dem Volk spazieren, da geht es um Gerechtigkeit und Solidarität! Wir fordern die sofortige Besteuerung von Reichen und Konzernen, alle müssen ihr Schärflein zum Gemeinwohl beitragen, hoi, hoi, hoi! So schaut's aus. Und die ganzen Schwurbler, die da mit dabei sind? Welche Schwurbler? Naja, diese andersweltigen Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass sie der Bill Gates mit der Impfung schicken möchte, dass die Maßnahmen gegen die Pandemie sie zu Knechten der Eliten macht, die dann das Blut der Kinder trinken. Aber... Da geht ja um die Zukunft der Kinder, auch der Deinen. Und die Jungen haben ja schon jeden Freitag fortgemacht, wie es geht. Wir fordern sofortige Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe. Wir Alten wollen einen schönen Lebensabend und die Jungen einen gesunden Planeten. System Change, not Climate Change. Hoi, hoi, hoi. So schaut's aus. Und was ist mit den ganzen Gesundheitsbeamten, die in der Kanalisation lauern und aus den Kanaldeckeln heraus die Leute ins Wadel impfen, damit sie gegen Covid geschützt sind? Aber, wer glaubt denn so ein Scheiß? Na deine Mitspazierer, die die mit den Reichsflaggen wählen und vor Chemtrails Angst haben und die ganze Zeit blären, wir lassen uns nicht impfen, Widerstand, Widerstand! Sag mal, was hast denn du eigentlich die ganze Zeit mit der Impfung? Deshalb geht ja wirklich keiner auf die Straßen. Doch, genauer gesagt nur deshalb, du hast ja deine Mitstreiter nicht so genau angeschaut, gell? Warte mal, willst du damit sagen, wegen einer Impfung, die nicht nur Menschenleben rettet, sondern auch endlich diese Pandemie beendet, gehen Tausende auf die Straßen, aber wenn es um existenzielle Sachen geht, wie soziale Absicherung, Steuergerechtigkeit und vor allem die Zukunft unserer Kinder, der gesamten Menschheit, dann kriegt keiner seinen Arsch auch. Ja, genau TOY TOY TOY, toy. toy.